Ja, hallo, sei ganz herzlich gegrüßt. Ich wollte dir heute mal wieder einen Gesundheitstipp geben. Und zwar wunderst du dich bestimmt, warum ich hier so vibriere, aber ich stehe hier gerade auf meinem Vibrationsboard Und vielleicht hast du ja auch so eine Vibrationsplatte zu Hause. Dann hol die einfach wieder aus dem Schrank raus, lass das da draußen einfach sein Kümmer dich um dich, das ist ganz, ganz wichtig und stärke die innere ähm, Muskulatur in dir und bring deinen Körper wieder so richtig in Form. Das mache ich jetzt jeden Tag eine Stunde und habe dabei auch meine Lieblingsmusik an und dann power ich hier so richtig los. <lacht> und Schreib mir einfach in den Kommentaren, wenn du auch mitmachen willst, wie es dir dabei geht und wie du dich fühlst. Und wenn du Fragen hast, melde dich einfach. Okay, tschüss!